Das ist der Pegasus von Nike, ein echter Klassiker, allerdings in einer ganz speziellen Version und zwar als Trail-Variante. Und diese spannende Kombination hat unser Experte Norbert einmal ganz genau unter die Lupe genommen. Wir haben hier wirklich einen trail mit Straßenlaufgenen und wir haben hier dasselbe React-Material in der Mittelsohle. Aber was macht ihn jetzt wirklich zum trail -Schuh? Wir brauchen Schutz, wir brauchen guten Halt und wir brauchen auch Grip. Und den Grip bekommen wir hier durch diese sehr profilierte Sohle und wirklich eine gute Traktion. Dann hat der Schuh sehr sehr viel Halt. Durch diese Lasche hier zieht sich das Obermaterial sehr eng an den Fuß ran und wir haben hier noch mal den zusätzlichen Schutz im Zehenbereich und Gore-Tex Membran hält den Fuß auch trocken, wenn es regnet, also gerade auch im Winter. Ich finde ein toller Schuh für Trail Einsteiger und äh, klare Empfehlung. Viele weitere Informationen rund um die Themen Laufschuhe und Laufen findet ihr auf